Ist 5G wirklich unbedenklich? Nebst aktuellen Themen wie Ukraine, Krieg, Klimawandel und Waldbrände, die momentan im Fokus der Berichterstattung stehen, findet das Thema 5G-Ausbau nur noch am Rande Beachtung. Dass dies die Menschen aber immer noch sehr beschäftigt, zeigt folgende Hörerfrage an die Redaktion von MDR aktuell. Heute, am 12. August 2022, wollte eine Zuhörerin wissen, weshalb es trotz fortschreitendem Ausbau mit Glasfaserkabel dennoch nötig sei, ein flächendeckendes Mobilfunknetz aufzubauen und wo die unabhängigen Studien zur Unbedenklichkeit dieser Technologien seien. In der Antwort ging der Redakteur nur kurz auf die Frage zur Unbedenklichkeit ein. Er verwies auf die Einhaltung der gesetzlich festgelegten Grenzwerte und, dass bislang nur erwiesen sei, Zitat, dass die Energie elektromagnetischer Felder, genau darum geht es bei Mobilfunk, vom Körper in Wärme umgewandelt wird. Und zu viel davon ist ohne Zweifel gesundheitsschädlich. Langzeitfolgen seien noch nicht ausreichend erforscht. Erste Ergebnisse einer internationalen Studie seien erst 2037 zu erwarten. Welche Folgen jedoch bereits seit Beginn der Einführung von 5G verzeichnet werden konnten, wurden nicht thematisiert. Sehen Sie auf KlarTV unter dem Hashtag 5G Mobilfunk etliche mit Quellen belegte Sendungen zu den schädlichen Folgen dieser Technologie. Einen kleinen Auszug davon strahlen wir nun im Anschluss aus. Dringender Weckruf. 5G ist Gefahr für Leib und Leben. In den sogenannten Qualitätsmedien wird sehr euphorisch über die neue Mobilfunkgeneration 5G berichtet. Deutschland sei in der Mobilfunkversorgung rückständig und brauche als wichtiger Wirtschaftsstandort unbedingt eine lückenlose Mobilfunkversorgung, heißt es. Funklöcher dürfe es nicht mehr geben. 5G nun ermögliche autonomes Fahren, melde uns automatisch, wenn die Milchflasche leer ist und sei für unsere Zukunft einfach existenziell notwendig. Wir bringen Ihnen heute als Gegenstimme einen aufrüttelnden und dringenden Weckruf. Hier nun die wesentlichen Gefahren zu 5G. Erstens. 5G. Gefahr für unsere körperliche Unversehrtheit. Wer meint, der Sprung von 4G zu 5G sei ein nächster Schritt, vergleichbar mit dem Sprung von 3G auf 4G, der erliegt einem gewaltigen Irrtum. Denn 5G bedeutet einen gigantischen Quantensprung und ist der gravierendste Eingriff des Menschen in die Natur in der gesamten Menschheitsgeschichte. Um 5G flächendeckend in Deutschland zu installieren, werden ca. 800.000 neue Sendeanlagen benötigt. 5G setzt einen so massiven Infrastrukturausbau voraus, wie man ihn noch nicht gesehen hat. Für 5G müssen die Betreiber in städtischen Gebieten circa alle 100 Meter eine stark strahlende Mobilfunkantenne installieren. Welch ein Antennenwald, sprich welch ein strahlen -Tsunami. Damit 5G trotz kurzfälliger Strahlung eine ausreichende Durchdringungskraft hat, braucht es eine bis zu tausendfach gesteigerte Erhöhung der Sendeleistung. 5G bedeutet somit zweierlei. Erstens, Allgegenwärtige Mikrowellenantennen? Zweitens, dramatische Erhöhung der Strahlenintensität. Diese exponentielle Erhöhung der Zwangsbestrahlung der gesamten Bevölkerung ist ein unverantwortliches Experiment an der menschlichen Gesundheit. Die WHO hat bereits 2011 Mobilfunk in die Kategorie 2b der Krebsstoffe als möglicherweise krebserregend eingestuft. Namhafte Wissenschaftler fordern aufgrund neuester wissenschaftlicher Studien sogar die Einstufung in Stufe 1 als krebserregend. Wie gefährlich die 5G-Technologie sein kann, wurde Ende Oktober 2018 in Den Haag, Niederlande offenbar. Während eines 5G-Testes sind mindestens 298 gesunde Vögel tot vom Himmel gefallen. Augenzeugen berichteten, dass auch Enten sich auffällig verhielten und ständig versucht haben, ihren Kopf unter Wasser zu halten. Etwa eine Woche nach dem ersten Vogelsterben sind im Huygenspark in Den Haag erneut mehr als 100 Stare tot von den Bäumen gefallen, als wiederum ein 5G-Test durchgeführt wurde. Fazit 1 5G stellt eine erhebliche Gefahr für die körperliche Unversehrtheit von Menschen und Tieren dar. Dass diese Auslegung nicht abwegig ist, zeigt unter anderem die Beurteilung von Prof. Dr. Werner Tiede. Er sagt, Der neue Mobilfunkstandard 5G wird eine völlig neue Strahlenumgebung für Flora und Fauna schaffen. Die Strahlung wird intensiver und kurzwelliger, damit härter. Sie ähnelt in ihrer Wellenform und Wirkung einer Strahlenwaffe, Professor Dr. Werner Tiede. Dennoch sind im Internet auch Stimmen aufgekommen, die einen Zusammenhang zwischen 5G bzw. Mobilfunkstrahlung und dem unvermittelten Tod der Vögel kategorisch abstreiten. Doch ein lückenloser, wissenschaftlich fundierter Beweis, dass das Vogelsterben definitiv nicht im Zusammenhang mit Mobilfunkstrahlung stehen, wird nicht erbracht. Zweitens: 5G – Gefahr für das Leben und unsere Freiheit Durch diesen weltumspannenden Mikrowellen und die RFID Mikrofunkchips, die in sämtliche Dinge eingebaut werden sollen, wird es möglich, dass alles mit allem vernetzt wird und alles miteinander kommuniziert. Man spricht vom Internet aller Dinge. Tom Wheeler, Ex-Präsident der Federal Communication Commission, kurz FCC, bringt es auf den Punkt. Hunderte Milliarden von Mikrochips, die mit Produkten verbunden sind. Von Pillenflaschen bis zu Rasensprengern. Wir müssen die Vorstellung ablegen, dass die 5G-Zukunft allein für städtische Gebiete sein wird. Die 5G-Revolution wird alle Winkel unseres Landes betreffen. Wenn etwas angeschlossen werden kann, wird es angeschlossen. So sollen auch der PC, das Mikrofon und die Kamera des Computers angeschlossen werden und damit erhält ein totales Überwachungssystem Einzug in unsere Häuser. Das 5G-Netz kann durch Wände und Häuser sehen und führt zu einer digitalen Kontrolle jeder Person. Diese Überwachung erstreckt sich jedoch nicht nur auf das eigene Haus, sondern 5G wird auch eine umfassende Überwachung der gesamten Landschaft ermöglichen, da es sich bei 5G um eine mobile Netzwerkfähigkeit handelt. Jeder bewegliche Punkt kann überwacht werden. Unsere Häuser sollen zu sogenannten Smart Homes und die Städte zu Smart Cities werden. Es ist alles digital über Mikrowellen verbunden und so sind wir in einem Mikrowellennetz gefangen, das uns geistig, psychisch und physisch lahmlegt. Im Zuge dieses Digitalisierungswahnsinns muss auch das Geld digitalisiert werden. Das heißt, man wird mit fadenscheinigen Argumenten die Bürger davon zu überzeugen suchen, dass Bargeld überholt ist. Sobald alles digitalisiert und das Internet der Dinge mit der realen Welt vernetzt ist, entsteht eine lückenlose Kontrolle über jeden einzelnen Menschen. Fazit 2. 5G ebnet den Weg in eine Überwachungsdiktatur, dessen Ausmaß nicht einmal George Orwell erahnen konnte. Sobald jemand behauptet, dass Mobilfunkstrahlung die Ursache für Schädigungen an Menschen, Tieren oder auch der Umwelt sein könnte, erheben sich massivste Gegenstimmen, die diesen Zusammenhang kategorisch abstreiten. Beispiel 1. Mysteriöses Bienensterben Im Bundesland Bayern läuft derzeit das Volksbegehren Rettet die Bienen. Der Rückgang des Bienenbestandes um ca. 80% Prozent ist alarmierend. In der Initiative, die unter anderem von der ÖDP und den Grünen initiiert wurde, wird jedoch Mobilfunk als mögliche Ursache für das dramatische Bienensterben nicht einmal erwähnt. Zahlreiche wissenschaftliche Studien geben jedoch unzweifelhafte Hinweise, dass Bienen durch Mobilfunkstrahlung in ihrem Orientierungssinn und Kommunikation gestört werden und dies weit unterhalb der gültigen Grenzwerte. Es ist sehr auffällig, dass der Rückgang des Bienenbestandes mit dem Ausbau des Mobilfunks einherging. Dennoch wird von Seiten der Politik behauptet, die jetzt geltenden Grenzwerte sind die Grenzwerte, die der Gesundheit der Bevölkerung und dem Vorbeugeprinzip entsprechend sind. Jürgen Trittin, ehemaliger Bundesumweltminister, Bündnis 90 Grüne. Beispiel 2. Mysteriöse Baumschäden. Bäume nehmen wie eine Antenne Mobilfunkstrahlung auf. Wenn Bäume reden könnten, könnte niemand mehr die Schädigungen durch Mobilfunk abstreiten. Unsere Bilddokumentation spricht jedoch auch ohne Worte eine eindeutige Sprache. Dennoch lassen Mobilfunkbetreiber beinahe mantramäßig verlauten. Wir haben keine Hinweise darauf, dass wir uns Sorgen machen müssten. Dr. Carsten Menzel, Leiter für Bereich Umwelt, Gesundheit und Sicherheit bei E. Beispiel 3. Mysteriöse Blutbildveränderungen. Das Blutbild eines gesunden Menschen unter dem Dunkelfeldmikroskop sieht folgendermaßen aus. Ein kurzes Handytelefonat von nur drei Minuten führt zu einer gravierenden Veränderung unseres Blutbildes. Das Dunkelfeldmikroskop bringt die Gefahr durch Mobilfunk schonungslos ans Licht und zeigt die Verklumpung der roten Blutkörperchen zu sogenannten Geldrollen. Dieser Effekt der Verklumpung erhöht die Gefahr für Infarkte oder Schlaganfälle enorm. Dennoch behauptet die Mobilfunkindustrie, Mobilfunktechnik, wie wir sie anwenden, ist nicht gesundheitsschädlich. Georg von Wagner, Pressesprecher T-Mobile. Beispiel 4: Mysteriöser Anstieg von Alzheimer und Demenz. Auch in der öffentlichen Berichterstattung zum deutlichen Anstieg von Alzheimer und Demenz wird der Mobilfunk als mögliche Ursache fast immer verschwiegen. Wissenschaftliche Studien belegen jedoch zweifelsfrei, dass schon eine relativ geringe Mobilfunkstrahlung unsere Bluthirnschranke öffnen kann. Diese Schranke schützt das Gehirn vor toxischen Stoffen. Der schwedische Wissenschaftler Salford weist dies in einer Studie mit Rattenhirnen nach. Weitere Studien anderer Forscher haben seine Ergebnisse bestätigt. Somit dringen durch die Öffnung der blut hirn Schadstoffe in unser Gehirn ein, die zu Alzheimer und Demenz führen können. Dennoch behauptet die Politik, Es gibt keinen Beleg dafür, dass die Strahlung von Mobiltelefonen, WLAN-Geräten für den Menschen gesundheitliche Risiken haben. Bundesregierung zitiert im Ärzteblatt vom 13.12.2018. Beispiel 5 Mysteriöse Zunahme von Elektrosensibilität. Der Anteil von elektrosensiblen Menschen, die auf Mobilfunkstrahlung vergleichbar einer Art Allergie reagieren, hat stark zugenommen. Laut Umfragen wird ein Wert von 9 der Bevölkerung angegeben. In Studien und Versuchen konnte messtechnisch nachgewiesen werden, dass sich bei elektrosensiblen Menschen sogar die Herztätigkeit im Strahlungsfeld deutlich verändert. So sind elektrosensible Menschen ein lebendiges, beweiskräftiges Dokument von Mobilfunkschäden. Dennoch behaupten Politiker, von der im Moment verwendeten Funktechnik geht keine Gefahr aus. Bestenfalls liegt bei den Betroffenen ein psychisches Problem vor. Dr. Med Monika Stolz, Ex-Ministerin für Arbeit und Soziales von Baden-Württemberg. Beispiel 6. Mysteriöses Diskreditieren wissenschaftlicher Studien. Professor Franz Adelkofer brachte in seiner wissenschaftlichen Reflexstudie in einem Doppelblindversuch den Beweis, dass Mobilfunkstrahlung DNA-Strangbrüche, eine Vorstufe von Krebs, verursacht. Eine beispiellose Verleumdungskampagne gegen Adelkofer und sein Forscherteam begann. Adelkofer konnte jedoch alle Gerichtsprozesse gegen seine Verleumder gewinnen. Hier noch weitere Forscher, denen es ähnlich erging. Professor Peter Semm, der für die Telekom forschte, durfte seine besorgniserregenden Ergebnisse nie veröffentlichen. George Carlo forschte für die US-Mobilfunklobby. Als er seine Studien veröffentlichte, wurde er entlassen. Sein Haus brannte auf mysteriöse Weise durch Brandstiftung nieder. Somit weist die Mobilfunklobby aus eigenen Untersuchungen um die Gefahr der Mobilfunkstrahlung, behauptet aber öffentlich das Gegenteil. Sie ruinieren die Gesundheit von Menschen durch Angst mehr, als es der Mobilfunk je tun könnte. Thomas Barmüller, FMK, Forum Mobilfunkkommunikation. Beispiel 7 mysteriöses Verhalten von Tieren. Zahlreiche Landwirte berichten von schweren Erkrankungen bei Tieren, nachdem Mobilfunksender in Betrieb genommen wurden. Friedrich Stengel aus Oettingen, Bayern, berichtete von 25 verendeten Kühen, insgesamt 75 Frühabgängen bzw. Totgeburten im dritten oder vierten Monat. Das Bayerische Umweltministerium war nicht bereit, sich mit dem Fall zu befassen und leugnete jeglichen Zusammenhang mit Mobilfunkstrahlung. Wir empfehlen an dieser Stelle den Dokumentarfilm Mobilfunk, die verschwiegene Gefahr, der die Ignoranz der Behörden ausführlich dokumentiert. Hier ein kurzer Ausschnitt. Die Ignoranz geht aber noch weiter. Eine Ärztedelegation übergab 2006 dem Bundesamt für Strahlenschutz, kurz BFS, eine 700-seitige Dokumentation von strahlungsbedingten Krankheitsfällen. Bis heute wird ihm unter Zuhilfenahme durchsichtiger Schutzbehauptungen nicht nachgegangen. Telekomsprecher Dr. Volker Böckelmann, ein Wirtschaftsunternehmen kann keine Moral haben. Die aufgeführten sieben Beispiele stellen nur die Spitze des Eisbergs eines gigantischen Verschweigens von Mobilfunkschäden dar. Man kommt um die Schlussfolgerungen nicht herum, dass mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln verhindert werden soll, dass Schädigungen durch Mobilfunk an das Licht der Öffentlichkeit gelangen. Die Argumentation, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis für solche Schädigungen gäbe, muss doch als arglistige Täuschung und kriminelle Verantwortungslosigkeit entlarvt werden. Dr. Med. Gerd Oberfeld, Referent für Gesundheit und Umweltmedizin der Salzburger Landesregierung, bringt es mit einem treffenden Vergleich zu Cholera auf den Punkt. Vor 150 Jahren habe man in London festgestellt, dass sich in der Nähe von bestimmten Brunnen schwere Durchfallerkrankungen mit Todesfolge häuften. Daraufhin habe man die Brunnen sofort gesperrt und tatsächlich seien die Infektionen zurückgegangen. Oberfeld sieht sofortigen Handlungsbedarf, denn er schätzt, dass bereits heute mehr Menschen durch Mobilfunk geschädigt werden oder gar zu Tode kommen als durch Verkehrsunfälle oder durch Luftschadstoffe. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, da die Monopolmedien diese lebenswichtigen Zusammenhänge vor den Menschen verschweigen, ist dieser Weckruf wiederum ein Aufruf zur Weiterverbreitung. Darum leiten Sie jetzt diese Sendung über den eingeblendeten Link an möglichst viele Ihrer Freunde und Bekannten weiter und setzen Sie somit ein aktives Signal gegen diese offensichtliche Zensur. Wollen Sie zukünftig speziell zum Thema Mobilfunk und 5G informiert werden, so melden Sie sich doch unter www.klar.tv-5G. Wir werden dann mit Ihnen Kontakt aufnehmen. Herzlichen Dank!